Ich werde immer wieder gefragt, wie man denn die Kabel für die Erkundersimulation anschließen muss, damit die dann auch richtig läuft. Das möchte ich in diesem Video zeigen. Ich habe die benötigten Kabel und Adapter hier auf dem Tisch vor mir ausgebreitet. Man braucht zum einen für den Anschluss des GPS-Empfängers ein sogenanntes RS232-Monitorkabel. Das ist gewissermaßen ein Y-Kabel für serielle Anschlüsse. Da gehen hier die Daten rein und sie gehen zum einen hier, aber auch hier heraus. Ich habe hier ein Kabel verwendet mit drei seriellen Schnittstellen mit neun Polen. Die Geräte im ABC -Erkunder, die verwenden ja 25 polige Anschlüsse, deshalb brauchen wir auch Adapter von 9 auf 25 Polen. Zum einen hier ein Adapter mit den 25 Polen als Steckern. Zum anderen hier einen Adapter mit den 25 Polen als Buchsen. Und am dritten Ausgang verwende ich hier einen Adapter von seriell auf USB. Für die Simulation der Daten vom FA40G und von der NBR-Sonde brauchen wir zwei gleiche Kabel, auch mit ein paar Adaptern. Zum einen habe ich hier einen Adapter von seriell auf USB und wir brauchen hier auch einen sogenannten nullmodem adapter hier in orange, und einen Gender-Changer in gelb. Dieser Gender-Changer hat auf beiden Seiten Buchsen, in diesem Fall eben auch mit neun Polen und deshalb auch der Adapter von 9 auf 25 Polen hier als Buchse ausgeführt auf der Seite mit den 25 Polen. Und hier genau das gleiche. Damit diese Kabel auch problemlos an dem Computer angeschlossen werden können, verwende ich hier noch so einen USB-Hub, wo dann eben alle diese Kabel angeschlossen werden können und man an dem Computer selber nur eine USB-Schnittstelle belegt. Wie dann genau die Kabel im ABC-Erkunde angeschlossen werden, das zeige ich jetzt einfach gleich mal im Fahrzeug, deshalb gehe ich dort gleich mal hin. Wir sind hier inzwischen in unserem ABC-Erkunder. Wir sehen hier vor uns die Schnittstellenbox, wo alle Geräte angeschlossen sind. Und hier müssen jetzt auch die Kabel für die Nutzung der Erkundersimulation angeschlossen werden. Ich fange an mit dem Kabel für den GPS-Empfänger. Das ist hier der an der Nummer 3. Und hier werde ich erstmal einfach diesen Stecker lösen. An dieser Stelle werde ich jetzt das Kabel für den GPS-Empfänger anschließen und das Kabel, das vom GPS-Empfänger kommt, schließe ich am anderen Ende dieses Y-Stücks an. Den dritten Ausgang mit dem seriell zu USB-Adapter den werde ich dann später noch anschließen, eben an den Computer. Das werden wir dann später sehen. Die Kabel für das fa 40 g und für die NBR-Sonde muss ich mit einem Schraubendreher lösen. Das sind hier die Anschlüsse Nummer 2 und Nummer 4. diesen Anschlüssen werde ich jetzt einfach die beiden anderen Kabel anschließen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir den Computer im ABC-Erkunder anschalten können. Ich habe inzwischen den Auswerterechner im abc Erkunde eingeschaltet. Ich habe mich als Administrator angemeldet und die Auswertesoftware dann auch gleich wieder geschlossen, dass wir zunächst die Einstellungen richtig treffen können. Um die Informationen zu erhalten, die ich für die richtigen technischen Einstellungen der Erkundersimulation benötige, öffne ich jetzt am Computer den sogenannten Gerätemanager. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz wir dann auf Eigenschaften, dann auf Hardware und dann auf den Gerätemanager. Im Bereich Anschlüsse, COM und LPT werden wir gleich die richtigen Einstellungen für die Erkundersimulation sehen. Wir haben ja drei Kabel mit USB-Anschlüssen. Einmal für das FA40G, am Anschluss 2 der Schnittstellenbox. Dann das Kabel für den GPS-Empfänger an Anschluss 3 der Schnittstellenbox und das Kabel für die NBR-Sonde an Anschluss 4 der Schnittstellenbox. Ich stecke jetzt zunächst das Kabel für das F40G in diesen USB-Hub, der ebenfalls am Computer angeschlossen ist. Hier steckt auch schon der USB-Stick mit der Erkundersimulation drin. Nach ein paar Sekunden erscheint dann in diesem Bereich Anschlüsse, COM und LPT ein neuer Eintrag und die Nummer, die am Ende dieses Eintrags steht, ist die Nummer des Anschlusses für das fa 40 g kabel Da ist in diesem Fall der Eintrag COM11 erschienen. Jetzt nehme ich das nächste Kabel, nämlich das Kabel für den GPS-Empfänger und stecke das ebenfalls in den USB-Hub. Auch jetzt ist wieder ein neuer Eintrag erschienen, in diesem Fall hier kommen 20 Jetzt nehme ich das dritte Kabel für die NDR-Sonde, stecke es ebenfalls in den USB-Hub und warte auf den Eintrag im Gerätemanager. Hier ist er erschienen, mit der Nummer COM12. Diese Bezeichnungen merke ich mir und trage sie gleich in die Datei Einstellungen INI ein. Dazu habe ich hier im Arbeitsplatz den USB-Stick geöffnet. Wir haben hier zwei Versionen der Erkundersimulation für 32-Bit und für 64-Bit. Hier auf dem Rechner der Erkundersimulation läuft ja Windows XP, das ist ein Betriebssystem mit 32-Bit, also öffne ich den Ordner Erkundersimulation 32 Bit. Hier gibt es die Datei Einstellungen INI. Und hier trage ich die Bezeichnungen für die Schnittstellen, an denen diese Kabel eingesteckt wurden, ein, nämlich die, die wir gerade im Gerätemanager gesehen haben. Für das Kabel für den GPS-Empfänger war diese Bezeichnung ja COM20, die trage ich hier bei PORT DGPS ein. Für das Kabel für das FH40G war diese Bezeichnung COM11, die trage ich hier in der zweiten Zeile bei PORT FH40G ein. Für das Kabel für die NBR-Sonde war diese Bezeichnung COM12, diese Bezeichnung kommt hier in die dritte Zeile zu PORT NBR-Sonde. Im unteren Bereich der Datei Einstellungen ini müssen die Einstellungen für die Ausbreitung getroffen werden. Diese Einstellungen können je nach Übung frei gewählt werden, zum Beispiel um welchen Typ eines Bereichs einer erhöhten Dosisleistung es sich handelt, eine Ausbreitungsfahne oder um eine Punktquelle und eben zum Beispiel an welchem Ort sich dieser Bereich der erhöhten Dosisleistung befindet. Wenn auch diese Einstellungen getroffen wurden kann man diese Datei speichern. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Erkundersimulation gestartet werden kann. Dazu nehme ich hier die Datei Simulation Radiologie, in diesem Fall in der Version 1.1. Ein Fenster erscheint und nach wenigen Sekunden steht hier, die Auswertesoftware kann jetzt gestartet werden. Das mache ich auch gleich. Hier aus dem Desktop heraus. Hier kommt die übliche Frage, ob alte Dateien gelöscht werden können. Das mache ich einfach mal. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die Auswertesoftware hochgefahren ist. Jetzt ist die Auswertesoftware hochgefahren bestätige ich hier diese ersten Meldungen und jetzt kann ich einfach mal eine radiologische Messung starten. Der Einfachheit halber gebe ich erstmal keine Daten ein. Und hier sieht man dann gleich die ersten Messwerte, die von der Erkundersimulation simuliert werden. In diesem Fall etwa 85 Nanosiewatt pro Stunde. Wir befinden uns hier nämlich eine, ein ganzes Stück weit weg von dem Bereich der erhöhten Dosisleistung. Das ist also ganz normaler Untergrund oder Nulleffekt eben in einem Bereich in großer Entfernung zu dem Bereich der erhöhten Dosisleistung. Und wenn man sich diesem Bereich nähert oder hineinfährt, würden dann eben entsprechend die richtigen Werte für diesen Bereich angezeigt werden, immer für die jeweilige Position des Fahrzeugs. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir hier den Rechner mit der Auswertesoftware als Administrator gestartet haben. Es gibt dazu zwei Alternativen. Die eine ist, den Rechner einmal vor der Nutzung der Erkundersimulation als Administrator zu starten und dann in der Übung sich als Bediener anzumelden. Wie man dann die Erkundersimulation aufruft, wird im Handbuch genau beschrieben. Die zweite Alternative ist, im Fahrzeug einen Laptop, auf dem die Erkundersimulation läuft, mitzuführen dann müssen alle Kabel dort angeschlossen werden und die Einstellungen müssen auf diesem Laptop getroffen werden. Zum Schluss bleibt mir noch allen Nutzern der Erkundersimulation viel Spaß bei den Übungen mit der Software zu wünschen.